Heute habe ich was Lustiges für alle Außendienstler. Achtung, Sie kennen das. Ich habe einen Termin ausgemacht, ein Meeting dazu am 9. Februar. Wo findet das Meeting statt? In Kalifornien. Weiter Weg. Ich möchte Reisekosten sparen und möglichst effizient arbeiten. Ich klicke drauf und lasse mir Unternehmen anzeigen, die irgendwo in der Nähe sitzen. Ja, das sind jetzt alle Unternehmen, die in meinem CRM sind. Sehe ich da. In meiner Testumgebung habe ich nicht so viel. Da steht nur Apple drinnen. Aber auch gut, könnte ich einen Termin ausmachen. Und wenn ich schon in Kalifornien bin, gehe ich die auch gleich besuchen. Soweit so gut. Das kennen Sie. Was Sie vielleicht noch nicht kennen, das ist das jetzt. Das Ganze geht auch auf Deal-Ebene. Ich kann mir da hier auch alle meine Deals anzeigen lassen. Und habe da hier auf Karte anzeigen. Das ist jetzt nicht ausge äh, eingeblendet. Was mache ich damit, ich sehe? Ich lasse mir bei der Organisation auch die Adresse dazu anzeigen. Und schon ist der Button eingeblendet. Jetzt sehe ich da hier alle Deals, die ich weltweit habe. Es ist trotzdem noch ein wenig unübersichtlich. Deswegen kann ich da auch Filter anwenden. Ich klicke drauf und sage, ich möchte da hier alle offenen Deals sehen und nicht alle. Ja, auf Karte anzeigen lassen. Ich bin hauptsächlich in Deutschland unterwegs ja, und sehe da hier zum Beispiel alle, die ich jetzt in München geoffen habe. Wenn ich das nächste Mal nach München fahre, weiß ich ganz genau, wen ich besuchen kann, weil da sind jetzt offene Deals. Ziemlich cool, oder? Viel Erfolg damit.